Du willst gerne wissen, welcher Beruf am allerbesten zu dir passt und jetzt am liebsten einen Eignungstest, den du auf alle Berufe anwenden kannst? Ich zeige dir, wie es geht. Mach im ersten Schritt den Berufsfinder. Dort werden dir Fragen zu deinen Interessen gestellt. Als zweites kannst du den Berufscheck machen. Aber Achtung! Der Berufscheck ist nur für Schülerinnen und Schüler, die in Ende 2.6 sind. Im Berufscheck werden deine schulischen Fähigkeiten getestet. Wenn du den Berufsfinder und den Berufscheck absolviert hast, findest du im Profil unter Berufe entdecken das Matching Tool. Gib einen Beruf ein und find heraus, wie er zu deinen schulischen Leistungen und deinen Interessen passt. Neu wird dir auch dein Match für jede Beruf auf dem Lehrstellenprofil angezeigt. So siehst du mega schnell, ob der Beruf, den du anschaust, überhaupt zu dir passt. Wenn du dein Berufscheck-Resultat detailliert anschauen möchtest, kannst du zu jedem verfügbaren Beruf ein Resultateblatt generieren. Falls du eine Bewerbung abschicken willst, erstellt es automatisch ein Resultateblatt mit dem richtigen Beruf. Wenn du den Berufscheck nicht mitsenden möchtest, kannst du es auch ganz einfach aus der Bewerbung löschen. Wenn du jetzt noch Fragen hast, sind wir gerne für dich da.